Ich kann mich ja schon mal vorstellen, dass das Mikrofon geht. Also ich bin der Johnny und äh, jetzt gerade äh, im Auftrag der AG da. Genau genommen vom Programmierteam, was in letzter Zeit noch zwei Personen startet hat. Äh, der Klaus, der auch da äh, richtig mitprogrammiert hatte, der ist gerade in die Schweiz umgezogen und kann deswegen nicht hier sein. Und ein Ziel dieses Vortrags hier ist es auch, für unser Projekt neue Kürzschreiter zu finden. Aber sobald das Mikrofon geht, würde ich dafür auch ein bisschen ausholen. Das hat sich doch schon gut angehört. Das war das auch naja. mal. Naja, nimmt das doch. Dann machen wir noch ein zweites Mikro, oder? Doof, oder? Ha, ha. Okay, jetzt, jetzt. Ich, will... ich will mal auf. Alles klar, also AG-Meinungsfindung und äh, es geht auch um Meinungsfindung und äh, man könnte ja denken, wir Piraten sind da auch schon Profis, wir haben da nämlich eine ganze Menge Tools, ich habe mal so ein paar aufgelistet. Also, ähm, natürlich ganz wichtig, äh, das persönliche Gespräch ist wahrscheinlich immer noch äh, das Meinungsfindungsmedium äh, Nummer 1 auf Stammtischen und so weiter oder auch auf Parteitagen, das spielt natürlich eine große Rolle. Äh, hat aber auch so ein paar Nachteile. Äh, genau genommen, es ist ziemlich aufwendig, sich immer zu treffen. Äh, es kann auch teuer werden, gerade in Rheinland-Pfalz bei den Fahrentfernungen. Und äh, es hat auch den Nachteil, dass es natürlich flüchtig ist. Also äh, das Gespräch wird geführt und danach kann aber niemand hinzukommen und äh, mitkriegen, was da gerade gesagt wurde, sondern äh, das ist halt dann weg. So. Das gleiche Problem haben wir bei Marmbesitzungen. Da ist es zwar äh, nicht mehr so teuer und äh, man kann das auch von zu Hause aus machen, aber äh, es ist halt immer noch weg nach der Mammelsitzung und man muss sich auch immer noch an einem bestimmten Termin Zeit nehmen, äh, was auch ein bisschen schwierig ist. Aber wir haben ja noch andere Tools. Wir haben hier zum Beispiel private Blogs, die also von irgendwelchen Piraten geführt werden, wo äh, dann auf politische Themen in irgendeiner Weise äh, Bezug genommen wird. Da ist natürlich das Problem, wie finde ich das? Es gibt keine zentrale Plattform, wo irgendwie solche politischen Aussagen innerhalb der Piraten gesammelt werden. Und äh, außerdem ist es auch sehr uneinheitlich. Unei also, äh, sowohl der Stil unterscheidet sich sehr stark, als auch die Qualität. Also, man kann jetzt nicht äh, von vornherein sagen, wenn man äh, wissen will, welche Meinungen es in der Piratenpartei gibt, dann sollte man doch nur die Blogs der Piraten lesen. Dann weiß man alles. Also, es ist leider nicht so. Ja, dann haben wir natürlich die Mailingliste bzw. Foren. Also bei uns im Land ist es ja inzwischen wenigstens dasselbe. Äh, technisch gibt es da ja auch nicht so große Unterschiede von der Struktur her, das ist mehr so eine Bedienfrage. Ähm, da gibt es ja gelegentlich Probleme. Also genau genommen äh, kann es vorkommen, dass unsachliche Diskussionen geführt werden. Manche würden vielleicht sogar so weit gehen, das zu zu nennen, aber ja, auf jeden Fall. Ja, es ist auch zum Archivieren relativ ungeeignet. Es gibt zwar äh, im Prinzip die Möglichkeit, all diese Texte, die dort verfasst werden, im Nachhinein zu sehen, aber äh, diese Sammlung von E-Mails zu irgendwelchen Threads, die eignet sich meistens nicht als guter Einstieg für jemanden, der von dem Thema noch keine Ahnung hat, äh, um sich da mal einzulesen, was jetzt hier die relevanten Meinungen sind oder so. Und äh, das Problem ist vor allem, wenn man die Liste liest, und dann liest man vor allem ganz bestimmte Leute, und zwar die, die irgendwie die Zeit hatten oder die sich aufgefordert fühlten, zu diesem Thema, das gerade heiß diskutiert wird, besonders viel zu sagen. Und äh, dadurch kann natürlich ein falsches Bild entstehen, weil äh, gelegentlich ist das eben nicht die Mehrheitsmeinung, die da vertreten wird, sondern es ist die Meinung von denen, die halt sich die Mühe gemacht haben, besonders laut in Anführungszeichen zu sein. So, äh, im Wiki haben wir das Problem, dass natürlich immer nur das angezeigt wird, was als letztes editiert wurde. Das heißt, unterschiedliche Meinungen kann man da eigentlich nur dann wiedergeben, wenn äh, jemand auch so fair ist, die vorherige Meinung nicht zu löschen. Also, das ist äh, prinzipiell natürlich von der Struktur her halt problematisch und äh, außerdem sind die Diskussionsmöglichkeiten sehr eingeschränkt, beziehungsweise wenn es eine Diskussionsfunktion gibt, dann ist das halt ein Forum mit den gleichen äh, Problemen. Ja, und äh, letztendlich haben wir natürlich noch Liquid Feedback, äh, auf Bundesebene her zumindest, und äh, da haben wir das Problem, dass es ja in Liquid Feedback selber überhaupt keine Diskussion gibt. Es gibt zwar Anregungen, aber äh, die sind eigentlich mehr äh, ja, Anmerkungen oder Kommentare. Also äh, man kann nicht sagen, dass Liquid Feedback dazu geeignet wäre, äh, irgendwelche Positionen auszudiskutieren. Und es ist auch meistens nicht unbedingt geeignet, um wirklich Wissen, Wissen zu vermitteln. Also, es ist eigentlich eher ein Tool, um wirklich Anträge äh, zu verbessern und Meinungsbilder dazu einzuholen. Also, da gibt es ja dann auch gleich noch den Slot von Ben, wo ja dann auch näher auf Tools dieser Art eingegangen wird. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man nicht davon sprechen kann, dass irgendwie da gemeinsam diskutiert wird und gemeinsam Anträge entstehen, sondern es steht eigentlich das, was vorher schon existiert hat, für sich und wird mehr oder weniger bewertet in dem Feedback. So. Deswegen, also nachdem wir uns äh, diese Tools und auch noch verschiedene andere Tools, äh, die ja, mehr oder weniger für Meinungsbildung geeignet sein könnten, in der RG mal angeguckt haben, äh, sind wir auch so weit gegangen, mal äh, den ganzen Meinungsbildungsprozess ein bisschen zu definieren äh, und haben halt ein paar Grundsätze festgelegt. Also wichtig ist natürlich, jeder muss sich beteiligen können, es darf keine Idee verloren gehen. Gute Ideen, die noch nicht so gut formuliert sind, müssen sich verbessern lassen, damit einfach dann die gute Idee nicht verloren geht, sondern nur die schlechte Formulierung verloren geht. Es sollte leichter sein, sich in Themen einzuarbeiten, gerade bei Sachen, die halt vielleicht schon seit 2006 diskutiert wird innerhalb der Piraten. Ist ein Unbeschaubarer Bus geworden und da wäre es halt gut, wenn äh, ein Tool äh, jemand, der neu einsteigen will, der vielleicht neu ist, also direkt auf die relevanten äh, Texte stößt, sodass es halt mit erträglichen Zeitaufwand möglich ist, sich da einzuarbeiten. Ja, und äh, eigentlich sollen auch die besten Ideen das größte Gewicht haben und es äh, sollten nicht irgendwelche Leute dadurch, dass sie mehr Zeit haben oder äh, sich dazu berufen irgendwie eine Diskussion in eine bestimmte Richtung beeinflussen kann. Ja, und äh, irgendwie wollen wir natürlich schon zu Anträgen kommen, damit das Ganze, was wir da, äh, also wofür wir unsere Meinung finden, äh, das soll ja dann schon irgendwann auch einen Nutzen für die Partei haben. Das heißt, es muss irgendwie mit unserem Programm zu tun haben. Das heißt, Antragstexte sind letztendlich eigentlich meistens schon das Ziel. So, also als grundsätzliche... Aussagen würde ich, also habe ich für mich mal zusammengefasst. Meiner funktioniert eigentlich im Moment sehr schlecht. Die Tools, die es gibt, sind eigentlich alle für sich gesehen, völlig untauglich. In der Kombination kommt ja dann doch immer mal wieder was raus. Darüber sind wir alle sehr froh, aber es kostet halt den Beteiligten auch immer viele Nerven, bis dann mal es geschafft ist, irgendwie einen Antrag gemeinsam zu verfassen. Und so, man muss sich halt auch äh, teilweise mit den ja teilweise auch technisch bedingten Widrigkeiten, die sich zum Beispiel durch die Struktur der Mailinglisten dann so ergeben, muss man sich halt auch einfach durcharbeiten, was abschreckend wirken kann. Und äh, es gibt einfach äh, zwei Bereiche, die man voneinander getrennt betrachten kann. Also, es gibt äh, diese Fragestellung, was sind qualifizierte Meinungsbilder, also, wie kann ich irgendwie rausfinden, raten zu einem bestimmten Thema denken, wenn es verschiedene Alternativen gibt. Dafür gibt es Tools, da kann man sich sicherlich darüber streiten, ob dann sowas wie Liquid Feedback ein guter Ansatz ist oder eben nicht. Das möchte ich auch nicht hier machen. Ich möchte hier nur feststellen, dass das eigentlich mit dem Prozess, der vorher stattfindet, also das, wie ich eigentlich zu diesen Alternativen die da zur Wahl stehen komme, damit hat das wenig zu tun und da haben wir dann gesagt, das gibt es irgendwie noch nicht. Also da gibt es noch kein Tool, was diese Frage wirklich sinnvoll löst. So, also haben wir angefangen, Anforderungen aufzuschreiben. Was soll unser Meinungsbildungstool können, das dann äh, diese Lücke endlich schließen würde? Ähm, wir haben gesagt, es muss leicht sein, da, sich an Meinungsbildung zu beteiligen, weil wir wollen, dass möglichst jeder Pirat mitarbeiten kann. Und deswegen darf die Einstiegshürde nicht an irgendwelchen technischen Begebenheiten scheitern. sollte nicht bestimmte Geräte dafür brauchen oder so. Wir wollen keine Moderatoren haben. Die hätten dann mehr Rechte. Das würde wieder zu so einer Diskussion führen. Das heißt, irgendwie muss ich das Ganze selbst verwalten. Was wahrscheinlich auch mit unseren Möglichkeiten, Leute zu bezahlen, Arbeit zu machen, ganz gut zusammenpassen würde, wenn es eben keine Moderation geben muss. Dann es muss Anreize schaffen, damit sich halt auch äh, weniger aktive Piraten, die vielleicht noch ein Anliegen haben, damit die sich dann auch wirklich beteiligen und äh, einen produktiven Einfluss haben auf die ganze Meinungsfindung. Damit nicht äh, die 50 Piraten, die dann auch zu dem Landesparteitag kommen, damit die nicht auch äh, die komplette westliche Arbeit machen, sondern, äh, sondern dann alle 1200 im Landesverband im Idealfall äh, mitgearbeitet haben. Ähm, ja, das mit den Geräten hatte ich schon. Ja, ähm, das soll Diskussionen strukturieren. Also das Problem bei Mailingliste ist vor allem, dass natürlich jeder in dem Format schreiben kann, wie er will. Und äh, auch zum Beispiel äh, der Meinung sein kann, dass es gut ist, eine komplette E-Mail vorher zu zitieren und dann eine Antwort von fünf Sätzen zu schreiben oder das Ganze in Abschnitte Abschnitt aufzuteilen oder so. Und jeder macht, wie er denkt, aber irgendwie wirklich sinnvoll ist es meistens nicht. Und wir wollen, dass das Tool äh, das übernimmt, dass es uns eigentlich dazu zwingt, die Diskussion so zu führen, dass sie produktiv werden. Und äh, genauso soll es uns dazu zwingen, dass wir Anträge produzieren, die auch ego Sinn ergeben. Also äh, ich weiß nicht, gerade diejenigen, die Liquid die Feedback aktiv sind, werden diese Anträge kennen, wo dann irgendwie steht, an geeigneter Stelle einfügen oder so, wo man mit ein bisschen Kenntnis vom Wahlprogramm einfach sagt, diese Stelle gibt es nicht. Dieser Antrag passt nirgends rein, auch wenn er vielleicht ganz gut formuliert ist und so, und auch da wäre es ganz gut, wenn dieses Tool halt einfach helfen würde. Weil, äh, wenn diese Anforderungen erfüllt sind, würde ich halt zu Anträgen kommen, die dann halt äh, gegeneinander zur Wahl gestellt werden können. Ja, und äh, unsere Antwort hat diesen Namen bekommen. Und, äh, also prinzipiell haben wir gesagt, äh, wir haben hier so einen Piraten. Und dieser Pirat hat erstmal eine Idee. Also, als, als grundsätzliche Strukturierung, aus dieser Idee, die wir ausformulieren oder so, oder zu Papier bringen, das muss nicht unbedingt äh, besonders klug oder gekonnt sein oder so, das muss auch kein Germanistikprofessor sein, der das formuliert, aber irgendwie wird es so dargestellt, dass andere nachvollziehen können, was er gemeint hat. Und äh, das nennen wir dann in unserem System einen Vorschlag. Und äh, jetzt gibt es hier noch zwei andere Piraten und äh, die äußern Argumente. Und äh, diese Argumente beziehen sich eben auf Vorschläge. Also, wir haben gesagt, das ist eigentlich so ungefähr die Grundstruktur, wie Diskussionen ablaufen. Wir haben das natürlich ein bisschen versucht zu formalisieren, damit man das eben dann auch äh, in einem Programm darstellen kann. So, ich äh, erweite das noch ein bisschen. Also, es gibt jetzt hier noch einen, einen weiteren Piraten und der hat auch eine Idee. Nachdem man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dass der erste Pilot ganz links da äh, gestartet hat. Und äh, seine Idee ist aber eine andere und deswegen wird die zu einem alternativen Vorschlag ausgearbeitet. Und äh, es kann natürlich sein, dass er auf die Idee zu dem alternativen Vorschlag gekommen ist, weil er den vorherigen Vorschlag gelesen hat. Oder womöglich der alternative Vorschlag sogar nur eine Weiterentwicklung ist von dem ersten Vorschlag, weil es entweder inhaltlich gar nichts ändert, sondern nur besser formuliert ist, oder weil vielleicht einfach noch ein Aspekt hinzugefügt wird oder so. Und äh, auf die Art und Weise kann also dann äh, in strukturierter Art und Weise äh, eine, eine Weiterentwicklung von Vorschlägen stattfinden. So haben wir das, uns das überlegt. So, äh, wie kommen wir jetzt in diese Moderatorenproblematik drum das war unsere nächste Überlegung. Also, äh, wir haben gesagt, okay, äh, wir sind ja alle Demokraten, abstimmen, das können wir, also machen wir ein Voting-System und zwar am besten für alles immer gleich. Äh, wir haben gesagt, äh, was normalerweise, äh, also üblicherweise kann ich halt abstimmen, wie sehr ich etwas zustimme, aber äh, das reicht bei so einem Antragstext oft nicht. Also es kann ja sein, dass ich der Idee zustimme, aber die Formulierung schlecht finde. Oder ich sage, okay, da ist etwas wirklich gut formuliert. Also ich finde, das hat seinen Wert in der Art und Weise, wie es formuliert wurde. Aber es ist einfach nicht meine Meinung, es ist eigentlich sogar das Gegenteil. Aber ich finde es natürlich gut als Demokrat, dass es das zur Auswahl gibt. Also möchte ich vielleicht einfach nur sagen, ich wäre jetzt inhaltlich nicht dafür, aber ich finde es gut formuliert. Oder ich finde natürlich alles gut. Auf jeden Fall braucht man dann zwei Dimensionen für die Abstimmung. Und wir haben gesagt, zwei ist erstmal eine gewisse Einstellung. Man kann auch noch mehr Dimensionen benutzen, aber dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen schwierig, sowas darzustellen und so. Und wir haben gesagt, okay, mit Zustimmung und Formulierung, das ist ein Kompromiss, da kann man relativ klar ausdrücken, was man eigentlich meint, ohne dass es jetzt mehrdimensionale Koordinatensysteme erfordert oder so. So, wir haben gesagt, äh, eigentlich wollen wir immer anzeigen, wie die Zustimmung zu Vorschlägen ist, damit man einfach immer einen Überblick kriegt, wenn man verschiedene Vorschläge sieht. Welche sind denn jetzt hier die wichtigen, die viel Zustimmung haben und welche hat vielleicht irgendein Ehrkopf mal geäußert, aber äh, die kriegen halt nicht viel Zustimmung, muss ich also zumindest nicht am Anfang lesen, sondern ich werde mir dann erstmal die wichtigen Sachen angucken. Also will ich das immer zuerst anzeigen, wie hoch die, die Zustimmung ist. Bei der Formulierung haben wir gesagt, es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, da immer so ein genaues Maß anzugeben, wie stark jetzt die Formulierung gut gefunden wird, aber es wäre auf jeden Fall wichtig zu markieren, wenn irgendein Beitrag halt noch im Vorschlag sehr äh, Verbesserungswürdig ist, was die Formulierung angeht, oder äh, wenn er einfach hervorragend formuliert ist, äh, dann will man das natürlich auch so als äh, Hervorhebung dann sehen können. Und äh, wir haben gesagt, okay, es gibt in unserem System bisher ja auch Vorschläge und die Argumente, die zu den Vorschlägen dazugehören. Und äh, eigentlich möchte man zu beidem äh, eine Bewertung abgeben, weil es kann ja sein, äh, dass äh, man auch einem Argument mehr oder weniger zustimmt oder ein Argument auch formulierungsmäßig weiterentwickeln möchte. Und, äh, das geht eigentlich nur mit dem gleichen Schema. und Dann haben wir gesagt: Okay, das ist dann auch eine, das wäre eine konsistente Nutzerführung. So, was ist der, die Auswirkung von diesem Voting-System? Also zunächst mal, wenn irgendwelche Trolle in unser System digitalisieren wollen, dann gehen wir mal davon aus, dass die vielen aufrechten Piraten, die es gibt, diese Vorschläge natürlich schlecht bewerten. Weil einem Troll kann man wohl schlecht zustimmen und vermutlich ist es auch nicht gut formuliert. Das heißt, in dem System wird es sehr schnell passieren, dass dann Trollvorschläge dadurch erkennbar werden, dass sie einfach in kurzer Zeit eine sehr schlechte Bewertung kriegen. So, also, genauso umgekehrt der Fall, wenn die Bewertung sehr gut ist, weiß ich, das sind die wichtigen und relevanten Vorschläge. Und. Bei äh, schlechten Formulierungen ist natürlich klar, da muss noch dran gearbeitet werden. Wenn ich das angezeigt kriege, dann äh, kann ich zum Beispiel auch dafür sorgen, dass äh, bei verschiedenen äh, Seiten einer Medaille, die von mir bevorzugte, eben auch die gleichen Chancen hat. Weil äh, ich auch äh, das zum Beispiel mit Feedback kennengelernt habe, dass dann äh, Anträge einfach deswegen keine Zustimmung kriegen, weil sie schlecht formuliert sind. Und äh, da würde halt ein Anreiz geschaffen werden zu einer Weiterentwicklung. Und äh, jetzt kommt eigentlich der trickreiche Teil bei dieser ganzen Überlegung, wenn ich jetzt einen Vorschlag weiterentwickelt habe. Und der ursprüngliche Vorschlag hatte eine bestimmte Bewertung. Und eine geringe Menge von Nutzern hat diesen brandneuen Vorschlag, den es erst ein paar Minuten im System gibt, äh, hat erst dazu eine Be Bewertung abgegeben dann kann ich ja überprüfen, ob das vielleicht die gleichen Leute waren, die vorher schon abgestimmt haben. Und je nachdem, was dabei rauskommt, kann ich äh, statistisch relativ äh, fundiert Aussagen darüber machen, wie vermutlich die Bewertungen von denen, die über den Ursprungsvorschlag abgestimmt haben, aber bei den neuen noch nicht, äh, wie das ausgesehen hätte, entsprechend von dem, was ich halt kenne. So dass es halt dann möglich wird dass dann äh, ein Vorschlag mit ganz wenigen, äh, also wenn ich zum Beispiel viel Zustimmung hatte und dann kommt eine Weiterentwicklung im System neu rein und eine Menge Leute, die vorher dafür waren, sagen, das ist ganz schlecht, ganz schlecht formuliert, äh, ich kann dem überhaupt nicht mehr zustimmen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendjemand den Ursprungsvorschlag genommen hat und ihn total revertiert hat. Also entweder ein Troll, der einfach gar nichts Sinnvolles geschrieben hat oder irgendjemand behauptet plötzlich das Gegenteil oder so. Und die Leute, die vorher dafür waren, sind deswegen dagegen. Auf jeden Fall äh, kann ich dann relativ sicher sein, dass ich dann nicht die Weiterentwicklung anzeigen sollte im System, sondern den vorherigen Vorschlag. Weil das ist der, der viel Zustimmung hatte. Und ich muss dann, um diese Weiterentwicklung eigentlich als unwichtig aussortieren zu können, muss ich gar nicht viele Bewertungen sammeln. Sondern es reichen mir ein paar, damit ich dann äh, die relativ große... Ähm, ja, Genauigkeit dafür erreichen kann, äh, das vorherzumachen. Ja, ich sehe da Fragen. Ja, also ähm, wie, wie kontrolliere ich dass jetzt zum Beispiel keine sind? Ich kann hier zum Beispiel so Voting, kann ich verändern, indem ich vier, fünf Mal abstimme für irgendwas? Äh, nein, also äh, in unserem System ist es so, dass äh, du Dir den gleichen Vorschlag anzeigen kannst und das Votingfeld ist dann immer noch da und das kannst du dann benutzen, um dann eine andere Meinung zu. Also, wenn deine Meinung ändert, so. also kannst du kannst halt einmal dafür gestimmt haben und dann beim nächsten Mal dagegen stimmen, aber dann wird im System trotzdem eine Stimme äh, registriert. Also, wenn dann man dann sich ein umentscheidet, wird dann die alte gelöscht und die neue Abstimmung. Ja, das wenn ist, ich jetzt Plätze, mit das mit ist mehr Namen danach Ja, also, das hat natürlich wie alle Systeme, die irgendwie Meinungsbilder ergeben, hat es die Akkreditierungsproblematik. Auf die wollte ich jetzt an der Stelle nicht so sehr eingehen, aber es ist die gleiche Akkreditierungsproblematik, wie wir auf Parteitagen haben und wie wir bei Liquid Feedback haben und so weiter. Und es gibt da ja auch schon Anregungen in die Richtung zu arbeiten. Es gibt einen Vorschlag mit dem Wohnensystem aus dem Landesverband, auf N, glaub und glaube ich. Äh, kommt gleich, höre ich gerade. Also, dazu wird auch noch was gesprochen werden. Es gibt Piraten-ID als Idee, also... Ja. Die Knützerung wird die über das System vorgenommen oder soll die vom Benutzer vorgenommen werden und es soll eine Hilfe stellen sein? Also, die, äh, du meinst, wann etwas nicht mehr angezeigt wird. Richtig. Also, äh, das soll einstellbar sein. Das ist die Idee. Also es gibt immer die Möglichkeit, auch völlig unpopuläre Vorschläge anzuzeigen und Argumente auch. Aber äh, es wird wohl so sein, dass die Standardeinstellung dann äh, ist, dass gewisse Sachen aussortiert werden und äh, man sich bewusst dafür entscheiden muss, äh, sie anzuzeigen. Ja. Ich denke, die Filterung sollte aber durch den Nutzer vorgenommen werden und nicht standardmäßig. Ja, dann hast du das Problem, dass du ja alles selber filtern musst. Du musst ja bei jedem Vorschlag überprüfen, ob das jetzt äh, ein Toll Vorschlag ist oder nicht. Und äh, jedes Mal, wenn jemand einen Rechtschreibfehler korrigiert, musst du entscheiden, dass du jetzt den Ursprungsvorschlag nicht mehr anzeigen willst, weil äh, alle Bewertungen und so weiter sind gleich geblieben. Aber äh, ja, der Rechtschreibfehler ist halt auch. Die Konfiguration der Benutzer ja selber vornehmen. Das soll nicht standardmäßig so eingestellt sein, dass gefiltert wird. Und da kann er ja dann Ja gut, also das ist das jetzt eher ein Detailproblem, ob du, also was da die Standardeinstellung ist. Wir sind auch noch nicht so weit in der Implementierung, als dass wir wirklich Standardeinstellungen festgelegt hätten. Also ich finde es sehr äh, gefährlich, der automatische ähm, Also das würde ich auf keinen Fall in irgendeiner Form automatisch machen. Also, das ist natürlich der ganze Trick des Systems, äh, ist einfach weg, wenn du äh, keinerlei Filter mehr hast, weil dann hast du die gleiche Situation wie bei den Mailinglisten, du willst dich in ein Thema einarbeiten und es gibt unglaublich viel Text, den du dich durcharbeiten musst. Und wir wollen ja haben, dass äh, du halt bevorzugt die relevanten Sachen angezeigt kriegst. Und insofern äh, wird also schon gefiltert, indem halt dann die Reihenfolge festgelegt. Und das System ordnet halt Sachen, die äh, unpopulär sind, quasi hinten an und dann musst du dich halt bis nach hinten durchlesen, wenn du das sehen willst. Das ist dann wie bei Amazon, wo dann die, die nützlichste Bewertung von diesem Artikel oben steht. Und äh, ja, das, das, das, das Ding ist, was am meisten nicht super, so gut vorzulegen ist, das ist automatisch entwickelt. Das ist ja der Reinkommen. Oder sagt er alles klar. Weil das halt gerade gesagt wird, dass er halt gesagt hat, äh, dass halt statistisch ermittelt wird, wo der dann einsortiert wird und äh, gerade da, ähm, also wenn der dann runter bewertet wird, und, und sagt man natürlich, weil sagen das ist das hat ja ne? dann ist das okay, aber wenn du den Startup-Message sagt, oh ich habe jetzt fünf Stimmen, war vor, vorher dafür jetzt immer, dann sehe ich das ist kritisch. Ja, also im Idealfall geht es natürlich geht's nicht um fünf Stimmen, sondern es geht dann darum, dass, äh, keine Ahnung, wenn bei dem Ursprungsvorschlag äh, 500 Leute abgestimmt haben und äh, bei den neuen dann 50, dass dann nicht äh, die restlichen 450 dann auch nochmal markieren müssen, dass das Quatsch war oder so, sondern dass es das dann halt einfach reicht für die ersten 50, das gemacht haben und für den Rest wird das Leben einfacher. Ja gut, also ich, ich mach mal weiter, also das sind so die und die gehen dann beim Voting? Die du hast gesagt, dass so äh, Weiterentwicklung sehr schnell und zwar auf der sehr schönen Datenbasis für da ob sowas tauchen. Denn ist es dann nicht so, dass die Reaktionsgeschwindigkeit äh, einiger weniger darüber entscheidet, ob so eine Weiterentwicklung gepusht oder verrissen wird. Und das ist ein Problem Also natürlich ist das ein Problem, das wir auch gesehen haben bei der Entwicklung, aber äh, da die konkrete Ausgestaltung davon noch fehlt, ähm, kann ich dir noch nicht sagen, was wir alles dagegen getan haben. Also es gibt da verschiedene Ideen. Es gibt Ideen, so eine Art äh, Quarantänezeitraum zeitraum zu haben, wo man sagt, okay, so lange werden Vorschläge auf jeden Fall angezeigt, damit nicht irgendwie eine Gang von äh, Gegnern, von irgendwelchen Vorschlägen die verabreden kann, und sagen ja, wir stimmen alle gleichzeitig ab und immer wenn es hochgeladen wird, keine Ahnung, weil wir uns auf Twitter synchronisiert haben oder so und äh, dann kriegt es ganz schnell eine schlechte Bewertung und dann wird es den meisten gar nicht mehr angezeigt und die kriegen dann gar nicht mit, dass es weg ist. Es ist auch nicht so angedacht, dass mit sobald eine gewisse Schwelle äh, an Verwertung oder Abstimmung oder was auch immer erreicht ist, diese Sache manchmal. Ja, und also die, es ist nicht so, es ist nicht nur mit Liquid-Feedback, dass die Bewertungsphase irgendwann abgeschlossen wäre, es gibt keine Regelwerke für die Zeit oder so, sondern jeder Vorschlag kann immer bewertet werden. Das heißt, wenn irgendwie ein, ein, eine Gruppe von Trollen sagt, wir machen jetzt den und den Vorschlag platt, dann äh, kann immer noch, können die guten Piraten immer noch sagen, hey, ich habe da aus den Tiefen des Systems irgendwo äh, einen guten Vorschlag ausgegraben, den haben die Trolle darunter bewertet, lasst uns den mal wieder hochbewerten. Und dann schickt ihr den direkten Link rum und dann äh, können wir Piraten das wieder hochvoten und äh, dann kommt es auch äh, später wieder in, in den Bereich, wo es dann direkt angezeigt wird und so. Also das ist schon, schon möglich, ja. das, ist, das ist nie so, dass irgendwas wirklich verloren geht oder gelöscht wird oder so. Es bleibt alles irgendwo im System. Aber es hat natürlich auch dann die Problematik, dass es natürlich viele Revisionen von irgendeinem Vorschlag geben kann. Man kennt das ja auf den Wiki-Seiten, ja, die haben auch hunderte von Revisionen oder so. Und äh, man will natürlich nicht alle in irgendeinem großen Überschussdichtschaubild gleichzeitig sehen, sondern man will eigentlich nur die sehen, die gerade irgendwie aktuell ist. Und äh, dafür ist diese Vorhersage, äh, also so ist es gedacht. Wie gesagt, ist es ist leider noch nicht implementiert. So, äh, es kommen noch ein paar weitere Ideen dazu, die auch Teil des Systems werden sollen. Äh, zum Beispiel Microblogging. Also, äh, ja, für die, die den Begriff nicht sagst, das ist quasi Twitter. Also, <lacht> <lacht> äh, genau, es, es soll die Möglichkeit geben, Kurznachrichten zu schicken, und zwar innerhalb des Systems, weil man dann halt äh, mit eindeutigen Links wirklich auf bestimmte Sachen hinweisen kann. Äh, Freunden mitteilen kann, womit man sich gerade beschäftigt und so weiter. Ähm, das System kann einem dann auch diese Kurznachrichten schicken und einem sagen, hey, da gab es einen neuen Vorschlag und ein Thema, das du noch nicht, äh, also dass du bisher schon mal bewertet äh, hast oder so, vielleicht bist du den neuen Vorschlag auch bewerten oder den Thema angucken oder so. Und äh, das würde alles über diese Plattform laufen. Außerdem glaube ich, wäre es ganz gut, wenn äh, Piraten langfristig von Twitter als kommerzielle äh, micro plattform wegkommen und ihre eigenen machen. weil Ich meine, irgendwie machen sie es heute halt auch gerne. Ähm, ja, dann Gamification. Das ist so ein Überbegriff für Elemente, die es irgendwie erleichtern sollen, dass das System einfach Spaß macht. Also äh, da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Maschinen dafür anbieten kann, dass jemand für ähm, Vorschläge, Bewertungen abgibt, die äh, bisher weniger haben. Oder so. Und äh, solche Anreize sollen natürlich dabei helfen, dass gezielt an den Stellen, wo äh, die Statistik noch ist, wo es eine hohe Varianz möglich ist, äh, dass dort dann entsprechend Botes zusammenkommen oder dass diese Anregungen äh, gesetzt werden, um halt irgendwo ein äh, Vorschlag, eine schlechte Formulierung hat, damit halt da die Formulierung möglichst schnell besser wird und so. Also damit äh, die Informationen, die man dann im System hat, äh, genutzt werden können, um halt wirklich die Piraten dazu zu motivieren, möglichst schnell das auf äh, eine gute Basis zu bringen. Ähm, ja, die Profilseiten, die kann man natürlich auch gleichzeitig als persönlichen Blog verwenden, damit äh, jemand so seine persönliche Meinung auch mal in einem längeren Text äh, niederschreiben kann. Und äh, ja, was man halt auch überlegen könnte, irgendwie im späteren Ausbau wäre das in irgendeinem äh, Tool zu integrieren oder zu vernetzen mit einem Tool, das halt Meinungsbilder äh, erlaubt bzw. Entscheidungen zulässt in irgendeiner Weise. Ähm, ja, und jetzt ist meine Präsentation zu Ende, weil ich nämlich den aktuellen Prototyp zeigen wollte. Super. Okay, Quelltext. Also, ähm, das, das bisherige Interface, ähm, das zeigt jetzt ähm, eine, äh, eine Structure-Node, also wir haben äh, immer aufgeteilt, es gibt quasi die Möglichkeit, Texte zusammenzuschreiben äh, über Structure-Nodes und äh, diese Structure bestehen aus Slots und diese Slots bedeuten, dass da verschiedene äh, Textschnitzel zur Auswahl stehen. Ich kann das mal ein bisschen am Beispiel demonstrieren. Ich habe hier mal als Beispieldaten... Ja. Als Beispieldaten äh, Beispiel habe ich jetzt hier mal äh, die aktuellen Anträge von der AG-Bindung eingetragen. So, da sieht man also jetzt äh, hier oben in der Navigation, also hier äh, sind jetzt alle Slots, die in diesem Structure Node drin sind, äh, aufgelistet. Das heißt, der Bildungsteil des Wahlprogramms, das könnte jetzt das hier sein, der setzt sich also äh, zusammen aus äh, verschiedenen äh, Abschnitten, die. Äh, alle hintereinander äh, dann auf der eigentlichen Webseite eingefügt werden. Das heißt, äh, wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann habe ich hier eine Zusammenstellung von äh, sämtlichen Texten. Das heißt, ich habe quasi hier äh, einfach schon einen fast fertigen Bildungsantrag. So, äh, Da kann ich jetzt auch äh, in einen äh, Teilbereich reingehen. Also ich kann zum Beispiel äh, hier zu den Grundsätzen Gehen. Und äh, bei Modul 1b äh, hat die AG Bildung zwei Varianten, die sie beim nächsten Parteitag äh, zur Wahl stellen wird. Ähm, das ist äh, zum einen hier, ähm, ah genau, da geht es um äh, Schulpflicht, ob zwölf Jahre Schulpflicht explizit im Wahlprogramm drinstehen sollte oder nicht. Äh, konsensfähig in der AG war es einfach nicht zu erwähnen. Es gab aber relativ viele, die es auch gut fanden, das explizit reinzuschreiben. Was in diesem Beispiel wäre der gleiche Text, aber weiterentwickelt um den Zusatz, im einen Satz mehr, dass zwölf Jahre Schulpflicht dazugehört. Das kann ich jetzt hier sehen. Also hier sind quasi beide Varianten aufgelistet. Beide haben hier jetzt, werden ja angezeigt, die gleiche Bewertung. Wenn ich jetzt also sage, ja, zwölf Jahre Schulpflicht finde ich gut möchte ich drin haben in meinem Programm, dann äh, kann ich mich anmelden im System. Gut, muss man mal auswählen. Und äh, also das Bewertungsfeld, das ist alles noch nicht final, aber äh, ja, wir haben halt jetzt wirklich gesucht, in einem Programmiersprint einen lauffähigen Prototypen für heute hier äh, aufzustellen und ja. Also ich kann jetzt sagen, okay, das mit der 12-jährigen Schulpflicht, also das ist dieser Satz hier, der ist in dem anderen Antrag nicht drin, das ist zustimmungswürdig und lesenswert, und dann kann ich das abstellen. Dann muss ich im Moment noch neu laden, und siehe da, jetzt ist ganz vorne die Variante Nummer 2 angezeigt worden, und Variante Nummer 1 ist jetzt nicht mehr so relevant. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf Grundsätze, dann kann ich hier in diesem zusammengeschriebenen Text sehen, dass hier der Satz mit der Schulpflicht drin steht. Also das ist quasi das Prinzip, es wird eigentlich immer an äh, einem Gesamtantrag, einem Wahlprogramm oder so, wird gearbeitet und es wird in die Übersicht immer das reingezogen, was gerade von den Bewertungen her am besten abschneidet sodass äh, ich halt wirklich die Möglichkeit habe, irgendwelche Vorschläge in ganz kleine Abschnitte zu zergliedern, also teilweise vielleicht bis auf einen Satz runter, und dann über jeden Satz einzeln entscheiden kann. Also ich kann dann sagen, okay, ich habe hier eine andere Formulierung und ich würde da gerne müssen durch sollen ersetzen oder so, und dann brauche ich halt einfach nur diesen einen Satz äh, zu verändern und als eigenen Antrag machen, und äh, diese Struktur lässt sich halt dann äh, im System... Äh, entsprechend wiedergeben. Genauso kann ich halt einfach dann auch sehen, wie hier die Abhängigkeiten sind, also was von was abgehängt ist. Und äh, hier sehe ich, also äh, die eine Stimme, die ich jetzt äh, pro der Variante 2 abgegeben habe, hat jetzt auch dazu geführt, dass hier äh, sich die Bewertung geändert hat und auch angezeigt wird. Okay, ähm. Ich kann ich die Flöcke auch selber noch nachher nach, äh, nach teilen? Ich durch nach Hause dann so also im Moment noch nicht, das ist der nächste Punkt, der uns hier gut ist. Also wir hatten eigentlich äh, den Plan gehabt, also man kann hier Wiki Syntax verwenden, das funktioniert auch schon. Das ist also äh, die Texte sind praktisch eins zu eins, also gerade Wiki kopiert. Einfach copy and paste. und paste. Äh, ich kann, also wir haben uns gedacht, es wäre vielleicht gut, so eine Art Sondertag als, als Trennung einzufügen, sodass ich dann einfach sage, okay, ich habe hier ein, ein Textstück, das ist für sich gesehen. Also zum Beispiel, wenn ich hier ganz an den Anfang gehe und nehme zum Beispiel hier mit etwas schlechtere Bewertung, ich habe da anscheinend schon abgestimmt gegen unser aktuelles Wahlprogramm. <lacht> Ja, also das ist das Bildungsprogramm, so wie es im Moment beschlossen ist. Und ähm, das, äh, da habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das in äh, einzelne Slots aufzuteilen oder so, deswegen ist das jetzt ein einzelner Text. Und äh, dann wäre die, die Idee, dass ich also dieses Riesenteil dann ähm, als also bearbeiten kann. Und... Ähm, Ja gut, das gefällt gerade da auch, das ist natürlich ein Slot, wenn ich den Text sehe. Das heißt, ich kann nur Alternativen erstellen. Ich muss dann äh, noch hier drauf gehen, um den weiterentwickeln zu können. Ja, wenn ich den dann äh, erweitere, dann habe ich halt hier meinen mein Text drin und äh, dann würde ich halt da irgendwie einen Trenner einfügen. Und, äh, dieser Trenner würde dann dazu führen, dass es dann in verschiedene Structure-Nodes aufgeteilt wird und so. Also, dass der Text einfach äh, so eine Aufteilung hat. Wir wollten auch noch äh, Tags hinzufügen, die dann halt auch nochmal gesondert behandelt werden würden, damit man die nicht in so einer äh, zusammengeschriebenen Übersicht äh, ungünstigerweise drin hätte, sondern äh, die würden halt dann nur äh, gesammelt werden und äh, benutzt werden und es halt thematisch versetzt und sortieren. Ja. ja, also ich habe das jetzt auch gespeichert und dann sieht man jetzt hier, äh, dass es eine, eine zweite Variante gibt, da sind jetzt irgendwo weiter unten sind meine unsinnigen Zeichen hinzugefügt und äh, das System hat jetzt auch äh, schon, mal, äh, ist schon mal automatisch davon aufgegangen, dass ich äh, wahrscheinlich hinter meinem neuen Vorschlag stehen hat mich deswegen besser bewertet. Und äh, deswegen hat er jetzt auch äh, direkt den Zuschlag bekommen, weil äh, bisher hat ich den einzigen Gunsten, der, einzige Münze, der alle Bewertungen abgegeben hat. Und äh, insofern konnte ich den jetzt quasi über das Problem geben. Ja, okay. Also äh, gibt es noch weitere... Fragen zu den dem Prototypen im Moment, ansonsten würde ich nämlich mal noch genauer auf den Stand der Entwicklung eingehen. Ja, ich finde die ganz grundsätzliche Frage, wie sich Discussion von basisdemokratischen Meinungsbildungs unterscheidet. Weil ich das für mich jetzt sehr ähnlich angewöhnt Welches basisdemokratische Meinungsbildung ist entwickelt von Justus Benutzer Justus. Also wir haben in der Allgemeinungsfindung eigentlich diese ganzen Tools durchsucht äh, und äh, getestet und ich meine, das wäre auch dabei gewesen oder es hätte zumindest mal jemand ein äh, klares Statement dazu so abgegeben. Das war damals ein Prototyp, also Bastian war damals noch nicht ganz, inzwischen gab es irgendwann eine Version 0.1, glaube ich. Ja, aber ich habe eine Version von Bastian gesehen. Also ja. Die habe ich aber auch noch nicht gesehen, also ich weiß noch, dass es inzwischen wohl was gibt, mit dem man ein bisschen rumspielen kann. Ja, ja also, ähm, es, es geht jetzt eigentlich hier ja nicht darum, äh, dass wir irgendjemanden übergehen wollten bei der Entwicklung, sondern äh, wir waren einfach der Meinung, dass es diese Ideen in der Form noch nicht gab. Johnny? Okay, ich muss Schluss machen. Wie viel darf ich denn noch? gar nichts mehr, weil <lacht> Okay, dann weise ich noch schnell darauf hin. Also wir suchen halt noch Mitarbeiter, vor allem weil der Klaus jetzt auch noch weggezogen ist. Und ich weiß nicht, wie leicht das jetzt noch geht, mit dem weiterzuentwickeln. Also da geht es auch wirklich nicht nur um technische Fragestellungen, sondern da geht es halt auch wirklich um Leute, die sich dann überlegen, was zum Beispiel passiert, wenn so ein paar Rolls vorhanden sind und wie komme ich dann zu so einer sinnvollen Vorhersage und so. Da muss man auch eigentlich also wirklich keine programmierende Wartekenntnisse haben, sondern man muss einfach eine Meinung haben zu diesen Dingen und sagen, okay, das fände ich aber schlecht, wenn dann lassen das passiert oder so. Und es äh, wäre auch eigentlich angedacht, dass bei weiteren äh, Mammelsitzungen und so von der AG äh, halt äh, diese Sachen auch anzusprechen. Also wir haben das teilweise auch schon gemacht mit äh, ja eigentlich zu wenig Resonanz. Es ist sehr einfach wichtig, dass wir da noch Mitarbeiter kriegen. Ähm, den Code hier, also das was hier ist, das kann man auch, auch runterladen und selber testen. Und ähm, ja, die Anleitung dazu, beziehungsweise einfach eine äh, Übersicht über das ganze Projekt, wo man auch nochmal nachlesen kann, findet sich auf der Wiki-Seite der AG und in der Discussion. Äh, da sind auch alle relevanten Links drin, also das äh, Git-Repository und so weiter äh, mit Installationsanleitung. Also das ist äh, auch für Laien machbar. Ja, ich glaub, da muss ich Danke.